Willkommen zurück Reisende, wir sind in Golden Medieval, ich habe nach unserer letzten Aufnahme den Schneider errichtet, das Spiel noch weiterlaufen lassen, ich musste es beaufsichtigen, weil die sich in einer Tour eingegraben haben, aber der Graben da hinten, der ist so groß, das hat so lange gedauert, ich musste über 5 Stunden echtzeit hier sitzen und die beaufsichtigen diese Dödel jetzt wollen wir uns mal angucken, was ich noch gemacht habe. Ich habe hier ein paar Fahnen aufgehangen. Das ist dann unser Eingang. Ich habe hier Säulen hingestellt mit Fackeln und Flaggen. Und hier haben wir jetzt zum Teil zu. Aber noch nicht alles. Das dauert wirklich sehr lange hier haben wir den Schneider ja errichtet. Ich habe daneben das Gebäude schon fertig gebaut, hier angefangen und auf der Seite angefangen. Hier machen wir eine Apotheke draus. Auf den Schildern hier steht noch gar nichts, müssen wir noch ändern auch. So, dann kommen wir jetzt erstmal weiter. Also. Leider kann man das, was man hier reinschreibt, nicht auf den Schildern sehen. Was sehr schade ist. Lassen die mal weitermachen, damit die irgendwas tun. So. Hier haben wir jetzt den Apothekertisch. Paar Regale für Medizin. Können wir eigentlich hier noch eins hinstellen? Naja, ah in den fünf Stunden habe ich auch alle Händler gequatscht, die kamen. Es hatte nicht einer Kräutersamen dabei. Also wir können immer noch keine Kräuter anbauen. Hier ist ein Tisch, so wie zum Bezahlen, weil so Tresen gibt es nicht wirklich. Hier müssen wir jetzt erstmal gucken. hier der alkohol muss weg der ist nämlich für desinfizieren und ähm, desinfektionsmittel und für die apotheke und sowas aber bier und wein kann ja alles sehen und ich habe gedacht es reichen eigentlich zwei regale Eigentlich sollten hier alle Ge Mahlzeiten rein, dann haben die Einwohner immer was zu essen in der Nähe und auch was zu trinken. Ah, das ist ja ärgerlich, hier müssen wir alle jetzt umstellen. Dass man nicht, also, man kann zwar alle anwählen, aber nicht alle gleichzeitig bearbeiten. So, da ist egal, da reißen wir alles ab. Da ist noch einer. Das Holz rausnehmen Bin ich nicht angewählt Ach, jetzt weil Holz haben wir gar nicht so viel aber Zweig und Kohle und Kohle ist wohl auch besser wie Holz zum Verwenden, also machen wir wenn wir Holz haben nachher daraus Kohle Oberwein ist verrottet, ja super. Wie kann unser Alkohol eigentlich im Keller verrotten? Essig ohne Honigwein, Wein, Essig. Hier nehmen wir mal Essig raus. Ja, fermentiertes nehmen wir auch alles raus. Das braucht Wärme. Bis 10 Grad. Da. Essig kann hier rein und hier wo hm ja ich will mir Aber eigentlich reicht der Alkohol in den beiden hier. Da ist Essig, jede Menge Johannisbeeren, Gerste bis zum Abwinken. schön kühl hier unten. Minus 3,8 Grad. So. Dann müssen wir hier noch die ganzen Lager unten beide einstellen. So. Das hier kein Alkohol rein darf. Und ein Regal abreißen, Und Den umgestellt. Ja. So, das gleiche müssen wir auf der anderen Seite tun. Und dann am besten, wenn wir einen hinsetzen. Direkt immer dran denken. das kommt hier raus und hier auch und zwei regale reichen ja Hier reichen auch zwei Regale. Und hier haben wir noch gar keine Lagerflächen für Alkohol. alle aus ist ja schon Winter sollten wir mal anmachen Brennstoff da drin hält ewig. Also einmal befüllen reicht für den ganzen Winter. So. Hier in der Schneiderei steht gar keiner. Minus gerade drin ist aber gar nicht gut. Da müssen wir am besten erstmal einen reinstellen. Stellen wir den dann am besten hin. Ich hier hinten. So. Hm. dann am besten unten noch zwei hm. so vielleicht ja können wir noch nicht umstellen sind noch nicht gebaut aber Fackeln fehlen hier drin auch. Ich bin ja eigentlich auch Kerzenleuchter nehmen, wie in den Häusern. Drei sollten reichen. Oh drei. So. oh, unten haben wir gar keinen Platz hm. komm unten geil rein so im Schnee lässt sich natürlich nicht planen hier haben sie wohl schon Erde aufgefüllt hier sollten sie noch ein bisschen Lehm abbauen so. Wir brauchen noch Wohnhäuser, damit wir das hier endlich abreißen können. Hm. genug Betten, sonst würde er ja hier rumheulen. Und warum leiden verhungern? Oh nein, ich sag ja, wenn man die nicht beaufsichtigt. mal einmal nicht hin und dann sowas. Was zum Henker macht die? Ja, du musst dich da schon selber rausbefreien, du. Also... hat sich einfach einen Fußboden unter den Fußboden und dann Wüsten weggebuddelt, ey. Kann nicht wahr sein. Also hier haben wir jetzt dann zwei Ebenen fast ganz abgetragen. So. Hier angepflanzt. Rotten. Wohlfeld. Mindesbeeren. Erste, nichts gut. Dunkelrüben und Flachs. Also. Wir bauen das Wohnhaus hier fertig. Dann sind wir auf der sicheren Seite. So. Wir müssen auch gucken, ich glaube, wir bauen nur bis hier. Weil vom Platz erreicht das. Wegen Geschäfte und alles. So, wie haben wir das jetzt hier gemacht? Fenster, zwei Fenster, Tür, drei Fenster. Hinten Fenster geht ja gar nicht. ich die hier alle falsch gesetzt so machen also Fußboden eh okay, da liegt schon überall Fußboden im Schnee ist das echt für den Arsch. Wenn wir hier natürlich nichts dran bauen, müssen wir überlegen, ob wir hier vielleicht die Seite dann Fenster bauen. Mal gucken. So, Treppe wäre auf der Seite. Holzbalken. So. Peppe. Im Geschäft haben wir so, so. Ihr dann aber so bauen? Dann ist er nur für die Angestellten? So. Und hier kommt dann rein... Cool, haben wir nicht erforscht. Die beiden hier. Holzarbeiten und Bogenbauertisch. für Halsarbeiten auch oben hin. Vielleicht gegenüberliegend. Ah, ist falsch rum. So gegenüberliegend. Unten kommt wieder ein Tischchen. die Treppe ja mal gucken wie groß ist ein großer Tisch denn ist die zu groß aus für den Raum und der hier ist irgendwie ganz komische Maße so nehmen wir den ein Stuhl ruhig brauche hier so einen Qualitätssessel, so, brauchen wir, da, Werkzeug, Bandregale in falsche Richtung. als werkstatt unten machen wir dann da ist ein waffenladen ist 2 Vielleicht hier ein paar Waffenhalterungen. So, vielleicht. Dann brauchen wir noch Fackeln. Dann nehmen wir natürlich wirklich Fackeln, ist ja ein Waffenladen. So. Ja, behält da. Dann nehmen wir auch ruhig den aus Eisen. Da in die Ecke. in die Ecke. Hm. Hier vielleicht. Je nachdem, wo wir da jetzt dann das Fenster hinsetzen. Ah, Bild haben wir schon. Das ist schon mal sehr gut. Waffenladen. Äh. Passt das ja eigentlich ganz gut. Oh, vielleicht? Ja, ein Bogen, der auch aussieht, also nicht hoch kann, sondern quer, der schießen tut. Ja, jetzt irgendwie noch ein bisschen besser, aber naja. Handelskarawane. Gut, es schläft gerade mal keiner. Was ist er denn? ja Kunst 12 6 22 gehen mit dem reden was warum haben wir brauchen den Kräuter sagen alles andere ist vollkommen egal Melde. Aha. Karotten, Katze, Kohl, Kohlsamen und nur Kräuter, halt, wir ja keine Kräutersamen, ist doch scheiße. Können die mir Leben verkaufen? Gemälde. Vielleicht wo wir die hinstellen? Warum haben wir 1900 Flex haben? 900 Stück haben der Mensch so wir haben auch 25.000 heu Nimm mit was du tragen kannst so kein Mensch braucht so viel Heu Das kommt alles vom Flachs. Das Lager hier wird langsam voll. So, also Fenster. Also hinten ist es nur die Wand. Nur so. Etwaige Türen bauen wir, wenn später. So, hier müssen ja dann auch Fenster sein. So. Bilden herum, aber kein Kalkstein. Real hergestellt. Doch. Also, diese Wand hier muss weg. Und dann Fenster. Da ein, zwei Fenster. Da ein, zwei Fenster. Stein, Stein, Stein. Und da kommen Fenster hin. Und unten habe ich es natürlich auch. Ah oh, nee. Da kommt eine Tür hin. Hat er gemacht gut. Fenster. Fenster. Fenster. Fenster. So. Bilder? Wo waren die? Da. Ein Hängeschild. Machen wir mal auf der Seite. Und eine Fackel. So. Dann ein banner. Da gibt es leider nicht mehr so die Auswahl irgendwie. Die sind jetzt alle einfach nur aus anderem Material. Aber mal im Ernst, was sollen wir mit einer aus Katzenfell? Da vielleicht. Und hier vorne? Hm. oder nur da. Ja, das sehen wir dann mal. So. Ich habe hier vergessen, holzbalken einzuziehen. Obwohl das Dach müssen wir gar nicht, ne? Ja, war schon falsch. Oh, will er mich verarschen? Jetzt das Dach da drauf? Oh, da fehlen die Zimmer. So. Ja, auch ernsthaft. Ein Fußboden oder was? Betten. Die hier haben natürlich einen höheren Wert. Ästhetik 25, die hier nur 15. Aber guckt mal, die sind breiter. Die sind zwei breit. Das hier ist nur 1 breit. Daher nehmen wir die. Oh, ein kleiner Tisch. Oh, was bringt ein Tisch? Ja, 35, den müssen wir nehmen. Ist nur die Frage. wenn wir eine Eisentruhe. Die hat einen Wert von 35. Ich auch Gold nehmen. aber mal im Ernst. Eisen reicht. So. Lele. Feuerwälder. So. Cool. Brauche ich die anderen hingestellt. Vor oh, die Winde. So unten auch. Da haben wir Eisen und zwar. Oh. So. So. kommt hier noch ein Tisch rein so ein paar Stühle so Ah ja und Regal und ein Lager kopieren. Oh, das hängt ich halt. gleich eine Werkstatt haben und zwei neue Schlafs oder fehlt der Backgammon Tisch so und über den Backgammon Tisch gehört natürlich ein Kerzenleuchter. da über dem Tisch auch da über dem Tisch jetzt können wir in der Werkstatt gucken, wo wir da noch so eine Bodenheizung einsetzen. Und Fackeln. Also Lampen. So, dann kommt dann Hier noch einer hin. So. Und da noch ein Werkzeug, egal, hin. Da kann noch eins hin. Ah, hier haben wir jetzt einfach noch das Fenster nicht eingebaut, ne? War gewartet hatten. So. Dann zählt das als Werkstatt. Ich habe hier gar keinen Fußboden. So. So. Ups. So. Jetzt schneidet natürlich wieder. Aber zum Glück haben wir den Fußball schnell genug verlegt. So, dann haben wir hier einen, einen Werkstattraum. Unten drin haben wir einen Verkaufsbereich. Waffenrüstungen. Hier gegenüber ist der Schneider. Wir können natürlich noch ein paar Regale hier. So, warten. Wenn wir da eventuell ja Fenster und Tür reinmachen. Ja, aber da kann eins hin. Ja, und auf Ecke machen wir auch keins. So, er zeigt an, wir haben kein Holz. War irgendwie klar. Wir haben auch noch keine Bäume gepflanzt. Da müssen wir dann, obwohl halt gespeichert und jetzt sind wir sonst wo. Bäume wir pflanzen irgendwo? Ist nur die Sache wo? Hm. Könnten wir ja hier irgendwie machen. Da ist auf jeden Fall. haben da schon Birken. Kann man die schon 15 Holz geben? die nee, bringt ja gar nichts. Ja komm, Fell halt. So, also wir wollten ins Lager kurz gucken. So? So? Echt viel zu wenig Lagerfläche. haben wir auch genug. Bin da noch drin. Hm, Wolf? Ah, oh, Wolf. Huhn. Wildschwein. Wo ist denn der ganze Dreamworks? Ah, es kann sein, dass wir den hier für die Lampen brauchen. Ja, hier Bienenwachs. Ich mir irgendwie gedacht, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir brauchen null Alkohol. Hier steht das zum Fermentieren. Denn hier eigentlich her? Also Meat, Ale, Ale Fruchtsaft, 800 Fruchtsaft? Eiche. Fruchtsaft, hm, wir sollten irgendwie genug zu saufen haben, ne? haben die diese komischen Puppen gebaut. Na, jetzt muss ich die einzeln auswählen. Ne? Der ist doch auf sehr hoch. Warum liegen denn dann hier noch Klamotten? So. Warum sind die dann weg? Kein so. Aber ich befürchte, wir haben zu wenig Lagerfläche. Wir können ja oben noch von diesen Puppen hinstellen. Da. Warum ist da ein Loch im Boden? Also, dann können hier noch welche hin. Dann kommen die hier nicht mehr durch. Hm. Da muss erstmal ein Zaun hin. Ja, da hinten sieht gefährlich aus, machen wir auch. Wenn wir halt noch eine dahin. Und eine dahin, vielleicht kommen sie dran. Da, Ecke. ich Sicher. Echt, warum habe ich jede Fußboden vergessen gehabt? Hier ist er doch überall. Hm. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wir haben zu viele Klamotten. Also hier vorne, das Gebäude wird sowieso nur Lager. Oder kann man Fußball reinsetzen? Dann kommt Wand. Zack. Zack. Die Treppe nach oben. Balken. Balken. Gucken, dass wir jetzt hier nicht auch wieder recht vergessen. So. Lagerfläche. Alles entfernen. Was sollte denn hier neben? Und die Schmelze und der Rüstungsmacher. Und kommt hier unten rein? Eisen? Ohle? ja Silber Gold. Leben Kalkstein kommt ein weiter. Kommt hier. Barren, Barren, Barren. Da. Hoch. und hier kommt ein Lager hin für Warte, ich habe Kohle jetzt hier reingepackt und ne? auch hier ein bisschen Holz noch lagern lieber Alkohol. So. Oben kommen dann das ist eigentlich das Alkohol Ne, wir entfernen einfach Barren und legen die Barren nach oben. So. Oh nein. Er hat das nicht gesetzt, weil der Boden noch nicht da ist. Okay, da müssen wir jetzt erst auf den Boden warten. Da muss eine Tür rein. So. Wie viel Lehm haben wir? 3300 Ziegel. 6300. Naja, wenn wir... Das hier und hier so abbauen. Wenn wir hier ja eigentlich zuschütten, dann. Genau, Lagerhaus, Hände weg. Das haben wir schon mal gemacht. Björn. Baut doch mal den Fußboden da fertig. Ich will ein Lager hinsetzen. Kann ja nicht wahr sein. Denn im Lager liegt doch auch noch gar nichts. Na gut, das liegt noch alles hier. Bin ja, Silber, Gold, Eisen entfernen. Das liegt ja jetzt da drüben. Haben Sie jetzt oben den Boden? Nein, haben Sie noch nicht. Wo oh, jetzt? So. Alles entfernen. hergestellt. Eisenbarren, Gold, Silber, Komponenten. So. Dann können wir die Barren hier drüben auch entfernen. Sollten hier welche sein. So, so, so. So, so. Dann machen wir nämlich im. Machen wir nicht. Hier dann eine Werkstatt die andere Werkstatt mit den verschiedenen Öfen hier hinter. Und hier noch ein Lagerhaus. Denn... Ja, ja. Wenn hier nichts ist, ist nicht schlimm. Wir machen dann da einfach Felder oder Park hin oder so. Müssen wir mal sehen. Da haben wir es doch vergessen. So. Okay, dann haben wir gut was geschafft heute. Die Siedlung nimmt langsam vormann an. fehlen noch die beiden großen Kirchen. Die werden wir an die Seiten bauen. Und dann nur noch hier hinten den Thronsaal beziehungsweise ein Sitz des Imperators. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet immer Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.